Auf Vertrauen kommt es an. Wir müssen ehrlich miteinander und mit uns selbst sein. Darf ich vorstellen, das ist der ehemalige Ministerpräsident Niedersachsens und ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Wegen seiner Medien- und Kreditaffäre trat Wulff 2012 vom Hohen Amt des Bundespräsidenten zurück, nach rund 600 Tagen im Amt. Dank der aufwendigen Ermittlungen bin ich vielleicht der am besten durchleuchteste deutsche Politiker der Gegenwart. Ich sage das ohne jede Ironie, denn dank meines Screenings besitze ich ein Privileg, um das mich mancher vielleicht sogar beneiden dürfte. Alles, was gerüchteweise im Raum stand, ist aufgeklärt. Jeder Stein auf meinem Lebensweg wurde mehrfach umgedreht. Und das hat 5 Millionen Euro gekostet, der Prozess. Der hat äh, anderthalb Jahre lang äh, 21 Polizisten, vier Staatsanwälte gebunden. Krass. Heute klagen die immer über zu viel Arbeit. Sie hatten zu viel zu tun, sie können der Arbeit nicht nachkommen. Die hatten für mich zwei Jahre Zeit. Ich bin der am besten durchgescreente mhm. Politiker der Bundesrepublik Deutschland und deswegen ja heute auch so frei in meinem Auftreten. Folgender Justizskandal wird seit 2007 vertuscht und spielte deshalb im Prozess gegen Wolf keine Rolle. Der Grund, als Unternehmer verlor ich 2007 eine Schadenersatzklage, welche durch einen korrupten Richter in betrügerischer Absicht manipuliert wurde. Bereits während dieser laufenden Schadenersatzklage informierte ich den damaligen Ministerpräsidenten Wulff und wies ihn auf meinen drohenden Ruin hin. Wulff war klar, dem Unternehmer droht der Ruin. Die Gläubiger, das Land Niedersachsen und Bremer Landesbank. Dass an der Entstehung der Finanzmisere des Unternehmers das Finanzamt maßgeblich beteiligt war, wurde ihm mit großer Wahrscheinlichkeit vom Finanzminister Möllring korrekt mitgeteilt. Bereits 1999 hatten Finanzbeamte des Landes Niedersachsen rund 500.000 d Steuerschulden nicht entdeckt. Erst nach Verlagerung des Betriebes, finanziert von Bremer Landesbank mit 2,25 Millionen d wurden 803.000 d Steuerschulden aufgedeckt. Darüber hinaus erhielt Wulff konkrete Warnhinweise zum involvierten Versicherungskonzern, die Berufshaftpflichtversicherung des verklagten Steuerberaters. Konkrete Warnhinweise, die in den Zuständigkeitsbereich der Justizministerin fielen. Am 28.02.2007 antwortete Wolf jedoch, er habe den Brief an das Finanzministerium weitergeleitet. Wolfs Hinweis beweist, Wulff wusste bereits im Februar 2007, dem Finanzamt lag die Selbstanzeige des Steuerberaters bereits im Mai 2002 vor. Nachdem ich Ministerpräsident Wulff im Februar 2007 über meinen drohenden Ruin informiert hatte, bat ich im April 2007 den Vorstandschef der Primärlandesbank, Kaulwoss, die laufende Schadenersatzklage am Oberlandesgericht Oldenburg mit einem Streitbeitritt zu unterstützen. Mit diesem Streitbeitritt hätte die Landesbank ihren 2,25 Millionen d kredit über die Versicherung des verklag verklagten Steuerberaters, der Versicherungskonzern, sicher zurückführen können. In ihrem Antwortschreiben vom 20.04. täuschte die Bremer Landesbank Interesse vor. Nur drei Tage später kam der Hinweis vom Gericht, dass die Klage abgewiesen werde. Der persönlich mit über 1,3 Millionen Euro verschuldete Berichterstatter laut Ermittlungsakte begründete die anstehende Abweisung der Klage damit, dass die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers eine bestimmende Rolle bei der 2,25 Millionen D-Mark Kreditvergabe gespielt hätten. Er nahm dabei ausdrücklich Bezug auf die Stellungnahme der Bremer Landesbank aus Mai 2006. Aufgrund dieses gerichtlichen Hinweises kam es zu einem Treffen mit den Unterzeichnern der schriftlichen Stellungnahme. Obwohl die Mitarbeiter der Landesbank mehrfach darauf hingewiesen wurden, dass ihre vom Gericht fehlinterpretierte Stellungnahme zur Abweisung des Schadens und damit zum Kreditausfall für ihre Bank führen könne, wurde keine der gestellten Fragen beantwortet. Selbst die Frage, was mit den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen gemeint sei, wurde nicht beantwortet. Wie angekündigt wurde die 450.000 Euro Schadenersatzklage abgewiesen. Ohne Zeugenanhörung, ohne Gerichtstermin. So, und jetzt wird es wieder kriminell. Im Gegensatz zum Hinweisbeschluss, der vom ursprünglichen Berichterstatter handschriftlich unterschrieben ist, ist dessen Name auf dem endgültigen Beschluss vom 19.07. nicht zu finden. Das lässt folgenden Schluss zu. Wolf hatte meinen offenen Brief doch an die in der Sache zuständige Justizministerin weitergeleitet. Es ist eigentlich auch logisch. Die Justizministerin warnte daraufhin ihren Vertrauten, weil der die Schadenersatzklage ja als Berichterstatter führte, dass er wegen seiner nebenberuflichen Tätigkeit für den Versicherungskonzern die Berufshaftpflichtversicherung des verklagten Steuerberaters nicht durfte. Deshalb klingte sich ihr Vertrauter als tatsächlicher Berichterstatter aus der Schadenersatzklage aus und benannte unter dem Beschluss vom 19.07. Richter Holling als Berichterstatter. Auch die Schadenersatzklage der Eheleute Wesseleck gegen ihren Steuerberater, ebenfalls beim Versicherungskonzern versichert, wurde auf Berichterstatter Holling vom Landgericht Osnabrück übertragen. Bereits am 19.07. und war Berichterstatter Hans-Uwe vom Oberlandesgericht Oldenburg durch Berichterstatter Holling vom Landgericht Osnabrück ersetzt. Der Grund der Vertuschung, Wolfs Justizministerin hatte die Nebentätigkeiten ihres Vertrauten genehmigt, die der Richter unter anderem im Profitinteresse des Versicherungskonzerns missbrauchte. So erklärt sich, warum der Versicherungskonzern 2005 an einer Einigung zur Vermeidung der Klage kein Interesse hatte. Als Ende August 2007 der couragierte Unternehmer Danny Götze den Vertrauten der Justizministerin bei der Polizei Oldenburg wegen Erpressung anzeigte, drohten die Ermittlungen des Fachkommissariats Organisierte Kriminalität, Sperrskriminalität, die manipulierten Schadenersatzklagen zu erfassen. Unweigerlich wären die Ermittler im konkreten Fall zu der Frage gekommen, wenn der Hinweisbeschluss vom 23.04. handschriftlich von Berichterstatter hans P. unterzeichnet ist. Warum ist auf dem endgültigen Beschluss vom 19.07.2007 als Berichterstatter Richter Holling vom Landgericht Osnabrück benannt, lediglich in Druckbuchstaben ohne Hollings Unterschrift? Um diese drohenden Ermittlungsergebnisse im Keim zu ersticken, wurde die am 19.07.2007 angeblich vom Berichterstatter Holling beendete Schadenersatzklage nachträglich korrigiert. Am Tag von Götzes Anzeige am 29.08.2007 wurde der tatsächliche Berichterstatter hans P. vom Oberlandesgericht Oldenburg durch Berichterstatter Holding vom Landgericht Osnabrück nachträglich ersetzt. Wolf und seine Justizministerin hatten sich mit dieser nachträglichen Verantwortungsübertragung nicht nur persönlich aus der für Amtsträger hochkriminellen Situation gezogen. Nein, sie hatten auch gesetzlich erforderliche Ermittlungen gegen BRB-Vorstandschef Kohlwass und Europas größten Versicherungskonzern den nebenberuflichen Arbeitgeber des korrupten OLG-Richters gezielt verhindert. Nach Anzeige des erpressten Unternehmers Götze wurden Wolf und Justizministerin mit dem Ruin von Unternehmern erneut konfrontiert. Der Unternehmer sollte einmalig 5000 und monatlich 500 Euro für einen Beratervertrag zahlen, damit ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt wird, welches die Frau des Richters als Staatsanwältin führte. Exakt, ja, ich habe Staatsanwaltschaft auch damals angeboten. Alle nicht Unterlagen, die gegen letztendlich gegen das Ermittlungsverfahren, gegen meine Person äh, betreffend auszuhändigen und auch zu sagen, ich stehe hier Rede und Antwort, ja. gar kein Problem, aber das ist abgelehnt worden. Dann hat man Ihnen ja, so wie ich das äh, in Erinnerung habe oder auch gelesen habe, gedroht mit der Steuerverhandlung die einzuschalten und Sie, wenn Sie nicht zahlen, in den Ruin zu treiben. Ganz genau, aus juristischer Sicht, die am übel gedroht. Ja. Dass Wenn ich nicht so mit kooperiere, dann wird ja, das empfindlich zu spüren bekommen. Und um der Sache Druck zu verleihen, haben wir euch noch ein paar Beispiele genannt, wie andere Unternehmer mit der gleichen Methode in den Ruin und sozialen Abstieg getrieben wurden. Ganz genau, ja. Um wohl es Machterhalt in Niedersachsen zu sichern, setzten Wolf und seine Justizministerin auf Vertuschung des tatsächlichen Justizskandals. Namhafte Geld- und Auftraggeber des korrupten Vertrauten von Wolfs, Justizministerin, wurden damit gedeckt. Darunter der Versicherungskonzern sowie die öffentlich-rechtliche Bremer Landesbank, an der das Land Niedersachsen über die Nordlb beteiligt war. Vertrauen ist unersetzlich schwer zu erreichen, leicht zu zerstören. Und einander Kredit zu gewähren, ist die Grundlage für eine funktionierende Marktwirtschaft. Auf Vertrauen kommt es an. Wir müssen ehrlich miteinander und mit uns selbst sein.